Beide Geräte können Wireless Charging sowohl das iPhone 10 als auch das Galaxy S8. Ich habe hier eine aktuelle Wireless Charging Station zugeschickt bekommen. Die möchte ich mit euch einfach kurz testen. Was ihr vorab wissen müsst, es gibt unterschiedliche Wireless Charging Stationen. Diese hier hätten Input von 5V 2A und einen Output von 5V 1A. Es gibt noch stärkere Stationen, es gibt aber auch Stationen, die beispielsweise beim Output nur 500 Milliampere haben, also deutlich weniger Ladestrom übersenden können. Die Ladestation an sich kommt eigentlich ganz simpel daher, man sieht sie hier. Sie wiegt auch fast gar nichts, sie ist relativ leicht. Man sieht hier auch nochmal die Daten, die man auf der Verpackung sehen zum größten Teil. Was man jetzt hier aber erkennen kann, ist, dass der Output mit 1,5 Ampere angegeben ist. Auf der Verpackung steht nur 1 Ampere. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass die Station auf jeden Fall schneller lädt, wie die Samsung Station mit einem Ampere. Also scheint diese Angabe auf der Charging Station selber zu stimmen. Wie funktioniert jetzt die Ladestation? Ganz simpel und einfach. Ich habe jetzt hier unsere Powerbank verbinde einfach die Powerbank. Das ist ein Micro USB-Anschluss, ein ganz normal herkömmlicher Micro USB-Anschluss. Verbind die Powerbank mit dem Ladekissen und mir seht, das Ladekissen leuchtet erstmal auserum blau auf und bildet hier. Das sieht man jetzt ganz schlecht im Video, an, jetzt sieht man ähm, Ein roter Punkt, dass sie im Prinzip bereit ist zu laden. kann jetzt ganz einfach und richtig bequem. Ich nehme jetzt hier mein Galaxy S8 und lege es einfach nur auf die Spule drauf und man erkennt sofort, es wird geladen. Es zeigt es auch unter, hier unter sieht man das, jetzt hat jetzt gerade angezeigt, dass die sogenannte induktive Lade, dass der induktive Ladevorgang funktioniert und auch hier um das Pad selber erkennt man jetzt die blaue Farbe, das bedeutet, das Gerät wird geladen. Beim iPhone X dasselbe. Ich nehme das Phone, lege es einfach nur auf die Station selber. Und auch hier hat man jetzt sofort erkannt, dass der Ladevorgang beginnt. Die Spule selber färbt sich blau ein, bzw. wird blau. Und wenn ich das iPhone nochmal kurz aus dem Standby hole, da sehen wir jetzt auch, es ist jetzt halt einfach im Moment gerade zu 100% geladen. Ja, deswegen wird der Ladevorgang jetzt auf, der Spule ist selber nicht mehr angezeigt. Ich habe wie erwähnt mittlerweile vier Stationen bei mir daheim im Einsatz. Es sind die Galaxy-Geräte sind ja schon länger kompatibel damit. Das iPhone X ist jetzt das erste Gerät mit, den, äh, mit der 8er-Modelle, ähm, das auch jetzt induktiv aufgeladen werden kann. Eine tolle Sache, jetzt gerade die hier getestete Ladestation mit den 1,5 Ampere Ausgangsstrom, die dann auch über diese Schnellladefunktionen jetzt mal unterstützt. Tolle Sache, kann nur weiterempfohlen werden. Ich verlinke auch mal die Station selber, wo ihr sie kaufen könnt und kann sie wie gesagt auch nur weiterempfehlen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und bis denn dann.